Ich bin Lisa und ich bin der Karl und im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs Neurobiologie Emotionaler Dysfunktionen arbeiten wir für das Wissen. Ihr und unsere Kollegen haben uns für das Wissen entschieden, weil uns unsere Neugier antreibt. Für das Wissen. Per la conoscenza. Pour le savoir. Por el conocimiento. Wenn ihr mehr über unsere interdisziplinäre Arbeit an der Universität Regensburg erfahren wollt, schaut auf unserer Homepage vorbei oder folgt uns auf Twitter.